Das finde ich sehr spannend, weil ich hoffe, dass sich mehr Leute empören werden und vielleicht äh, dann auch kritischen Stimmen, die vorher vielleicht als Spinner abgetan werden, ähm, mehr zuhören und sich dann darüber erbosen und auch mal ihre Meinung sagen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass äh, viele sich vielleicht noch zurückhaltender verhalten, auch im privaten Umfeld, vielleicht paranoider werden. Ich hoffe, dass ersteres mehr der Fall sein wird.